Hey, hier war aus dem Leben gefilmt. Heute zum großen Vergleich zwischen Osmo Action und GoPro Hero 7. Ich habe mir die beide hier mal an meinem dual von meinem Gimbal befestigt und werde jetzt mal ein paar Testaufnahmen beide nebeneinander machen. Als allererstes in 4K einmal 60fps mit der Action und 50fps ist das Maximum in 4K von der GoPro Hero 7 und äh, die Farben lasse ich alle so wie sie aus der Kamera kommen im ersten Gang ohne Color Grading, ohne sonst was. Einfach mal so wie die Kamera das für den Laien aufnimmt. Dann vergleichen wir das mal. Zusätzlich habe ich schon einen Akku Test gemacht. Da habe ich äh, einfach mein Handy gefilmt beim Timer und geguckt wann die Kameras jeweils ausgehen. Da habe ich in HD äh, gefilmt mit äh, ich glaube 25 Bilder in der Sekunde, das schauen wir uns auch gleich an, also los geht's. So, jetzt äh, habe ich die GoPro in den fortune Modus versetzt mit einem flachen Bildprofil ausgewählt, um damit zu filmen und bei der neuen Osmo Action konnte ich die Cinelike auswählen. Dieses Farbprofil hat man bereits bei den Drohnen schon dabei, äh, finde ich da auch einen Vorteil, falls man schon eine DJI Drohne besitzt, dass man da zum Farbenmatchen da viel einfacher hat, als wenn man mit der GoPro 7 arbeitet, so wie ich das bis jetzt immer getan habe. Und lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt für ein Bild rauskommt. Ich werde das color graden und das Schönste versuchen rauszuholen. Das zeige ich euch dann gleich. Los geht's. So, wir machen jetzt auch mal einen Mikrofonvergleichstest. Als erstes hören wir jetzt den Ton der GoPro Hero 7 und äh, jetzt hören wir uns den Ton der Osmo Action an. Wir laufen hier um den See. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. So, jetzt sind wir zurück in meinem Büro und jetzt zeige ich euch kurz den Akku-Vergleichstest. Dazu habe ich die beiden halt mein Handy filmen lassen mit dem Timer und äh, dann schauen wir uns jetzt mal an, was dabei rausgekommen ist. Ich habe die beide gestartet in HD mit ungefähr 25 Bilder pro Sekunde und ich war auch erstaunt darüber, dass sie beide um die zwei Stunden durchgehalten haben. Die GoPro Hero hat vier Minuten länger geschafft als die Osmo Action, aber eigentlich ist da die Akkukapazität in meinen Augen ziemlich identisch. Ja. So, da sind wir auch schon durch mit meinem Test und äh, mein Resümee, mein Endresümee ist, dass die äh, Osmo Action dann doch eine recht gute Action-Kamera geworden ist. Also mir gefällt das Bild und auch die Tonqualität und der Stabilisator. Ähm, das, was ich nicht so gut finde, ist äh, die Variante mit dem Akku, dass man da keinen Dritthersteller groß benutzen kann, weil ja der Akkudeckel fest zusammen ist mit dem Akku, ähm, sonst gefällt sie mir ganz gut, tauschen würde ich jetzt nicht, ich finde aber auch äh, die beiden Bildschirme äh, vorne und hinten bei der Osmo Action sehr interessant und äh, solltet ihr eine der beiden kaufen wollen, ich werde die Links dazu unten in der Beschreibung lassen, war schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video wieder, bis dann.